Ja, wir befinden uns heute hier vor Zombie-Cureland, einem etwas kleineren Studio, wie ich gerade erfahren habe, sogar nur ein 12-Mann-Studio. Heute möchten wir etwas interessantere Themen in Richtung zu Indie-Studios und Kleinstudio-Markt ansprechen. Dazu haben wir uns ein paar Fragen überlegt und ich habe hier einen kleinen Interviewpartner von eben diesem kleinen Studio. Möchten Sie sich einmal vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Thorsten Feldmann, ich bin der Geschäftsführer Terabyte der Terabytes GmbH in München und habe das Studio auch gegründet vor gut sieben Jahren. Vor sieben Jahren. Und ist das eins der ersten Spiele, die jetzt in dieser Form rauskommen? Oder? Ja, das ist definitiv das erste erste große Release, den wir als Spielestudio machen. Die Vision, die wir verfolgen, geht ja noch weiter, weil wir nicht nur Spiele machen, sondern immer auch ein... Einen, Verbindung in die Gesundheitswirtschaft oh. bringen wollten. Turning Play into Health ja. ist das Motto. Und dann haben wir, würde ich sagen, vier Jahre sehr viel ausprobiert und haben auch, wie man so schön gesagt hat, vier, viele Male gefailt. Und jetzt mit Zombie Cure -Lab haben wir endlich den Durchbruch, dass wir sagen, wir können ein kommerzielles Spiel für Gamer in den Markt bringen und dennoch auch die medizinische Forschung damit beflügeln. Das ist der Plan. Das, das klingt soweit ja ganz gut. Äh, Möchtest du uns einmal erklären, worum es denn grob in dem Spiel geht? Ja, gerne. Also Zombie Cure Lab ist ein klassisches äh, Strategieaufbauspiel. Wir nennen das Ganze Sandbox Lab Builder. Der Spieler befindet sich in der Zombie Apokalypse, ähm, Aber man sieht schon am Grafikstil, das ist äh, kein blutrünstiges Zombie-Game. Ja. Sondern äh, in dem Fall äh, schlüpft man in die Haut von verschiedenen Wissenschaftlern und steuert diese auch eher indirekt. Das heißt, äh, wie bei anderen Strategieaufbauspielen, Übernehmen nicht die Kontrolle von einem Helden, sondern von einer ganzen Gruppe an, in dem Fall Wissenschaftlern. Und das Ziel ist es, in dieser Apokalypse zu überleben, ein, ein Lab aufzubauen und ein Serum zu erforschen, um aus den Zombies eigentlich wieder Menschen zu machen. Also ähm, quasi die Zombie-Apokalypse wieder rückgängig zu machen. Und dazu muss der Spieler ganz viele verschiedene Dinge aufbauen, erforschen, äh, eine gewisse Wirtschaftskreisläufe ähm, aufbauen in diesem Lab und auch äh, sich verteidigen und nachts, wenn Zombies angreifen mussten diese eben nicht getötet werden, sondern in unserem Fall werden sie eingefroren mhm. und können dann äh, behandelt werden. Und das geht über verschiedene Tech levels so weit, bis irgendwann ähm, ein Mensch wieder rauskommen kann. Das Besondere ist wahrscheinlich auch, dass eine Zwischenform, nämlich hier unser Humbi, zu sehen ist. Und das ist genau das, was in der Transition passiert. Zwischen Zombie und Human habe ich nicht sofort den Menschen, sondern erstmal so eine Hybridform. Und die wiederum nutzt der Spieler als Arbeitskraft für sein Lab, um, damit sie ihm helfen können, seine Mission zu, zu, erfolgreich zu beenden. Das fängt ja an sich ganz super, auch wirklich mit dem von Ihnen erwähnten Überschwung zu dem, äh Healthcare System. Ähm, Sie erwähnten so innerhalb von den sieben Jahren zwölf Mann, großes Team. Ähm, gerade so als kleines Studio, wie kommt man da eigentlich in Deutschland mit der Konkurrenz und auch den großen Studios äh, zurecht und wie sehen da die Chancen für ein kleines Studio aus? Ich glaube halt, äh, entscheidend ist natürlich, dass man ähm, als vielleicht kleines Studio am Anfang nicht die zu komplexen Projekte sich vornimmt, die dann einfach auch unrealistisch sind, diese umzusetzen, weil viele junge Studios ähm, unterschätzen natürlich auch, äh, wie viele Ressourcen es braucht, ein Spiel äh, auf die Beine zu stellen. Wir haben von Anfang an, ich habe gleich einen Folgetermin, da steht es ja auch schon, ähm, mit der lokalen Förderung gearbeitet zum Beispiel, also der bayerischen Computerspielförderung, dem, äh, zusammen mit dem äh, Filmfernsehfonds. In Bayern und ansässig in München, in Zusammenarbeit mit der Landesförderanstalt. Das war Förderung, muss man ganz klar sagen, die existierte auch schon bevor der Bund die Games-Förderung auf den Weg gebracht hat. Das sind Möglichkeiten, die aber in der Regel nicht allein reichen. Und da geht es dann los, dass man kreativ werden muss. Das heißt, entweder hat man Auftragsarbeiten, in der Regel hat man ja. Artist, Designer, Programmierer mit an Bord und kann eben auch industrienahe Dienstleistungen zum Beispiel anbieten, damit Geld verdienen und das haben wir tatsächlich auch immer wieder gemacht. Das ist ein langer, mühseliger Weg, sage ich mal, um am Ende sich quer zu finanzieren, um jeden Euro, den man verdient, ins eigene Projekt dann wieder zu reinvestieren. Also das Projekt, an das man dann halt glaubt. Ja. Ja. Ähm Sie sprachen die, also die Förderung durch den Bund an, äh, sagten aber, dass es da vorher auch schon die Förderung zum Beispiel jetzt über äh, die bayerischen Fördermittel gab. Kam denn irgendwie merklich etwas von diesen 50 Millionen an oder ähm, war also, davon jetzt nicht so viel zu spüren in der Szene? Also doch, das spürt man auf jeden Fall. Also ich meine, die, äh, ich meine es gab wie bei jeder Förderung, die erstmal erstmalig auf den Weg gebracht wird, am Anfang vielleicht das ist ein bisschen holprig, was, die, was den Prozess der, der Beantragung angeht, es wurden meines Wissens nach sehr viele kleinere Summen abgerufen von Anfang an und da muss man auch verstehen, warum von dem großen Geld auch noch sehr viel aktuell da ist, weil nämlich es ja eine 50% Quote ist und das heißt, ich muss mit meinem Spiel am Ende dennoch einen Investor überzeugen, einen Publisher überzeugen oder das Geld mitbringen, das tun die wenigsten. Ja. Und das ist aber der Grund, warum die, glaube ich, die Höchstfördersumme aktuell bei 2 Millionen liegen. Weil das immer bedeutet, das Spiel kostet eigentlich 4 Millionen. Und ich muss jetzt mal jemanden finden, der glaubt, dass, ich, dass er mit 2 Millionen Investment auch das, Spiel, das Geld zurückbekommt. Aber das Geld ist definitiv da und es wird auch genutzt. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist ein Studio wie wir. Also für uns ist das jetzt der erste große Release ja. und wir können danach, glaube ich, sehr gut auch mal zum Bund gehen versuchen, ein noch größeres Projekt auf die Beine zu stellen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, als Drei-Mann-Studio starte, ist es eher unrealistisch, dass ich am Markt diese großen Summen von Investoren abrufen kann. Das gibt es immer wieder, aber es ist, ist schwierig. Und deswegen ist dort vielleicht die Bundesförderung nicht das erste, das erste Mittel der Wahl, sondern mittlerweile eher die, die Landesförderung, die es ja wirklich auch in fast jedem Bundesland jetzt mittlerweile besser gibt. Okay, also das bedeutet, dass man sich quasi wie die Landesförderung eine kleine Basis als Indie-Studie aufbaut und dann, wenn man sich etabliert hat und einen gewissen Nachweis hat, dass man mit seinen Ideen und mit seinem Studio Fuß gefasst hat, dass man dann an die Bundesförderung antreten kann. Ja, das sehe ich so als, äh, man kann alles probieren. Es gibt sicherlich auch Studios, die haben eine geile Idee, ähm, die kommen damit gut an, die können natürlich auch gleich versuchen, dass äh, Größere Summen abzubuchen, man kann auch natürlich äh, sich, glaube ich, Prototypen fördern lassen zu kleineren. Also man kann sofort zum Bund gehen, das ist nicht der Punkt, aber man kann immer auch mal schauen, was bietet jetzt Mein Bundesland an. In Bayern, muss man ganz klar sagen, war das von Anfang an sehr gut. Wir waren da Vorreiter in ganz Deutschland. Äh, Berlin ist auch noch sehr gut ausgestattet, mittlerweile auch NRW. Aber es gibt auch noch Länder, äh, Bundesländer, glaube ich, zum Beispiel Baden-Württemberg und Hessen. Äh, die haben nicht diese gleichen Möglichkeiten, in dem Rahmen, den wir haben, äh, Mittel abzurufen. Und äh, die sind da möglicherweise auch noch äh, eher dran, gut beraten, zum Bund zu gehen und dort als erstes äh, das, die Mittel dort äh, zu, zu beantragen. Ja. Alles klar, ja. Äh, so als letzte kleine Frage noch, weil gerade mit einem kleinen Team ist sowas natürlich auch... Also noch so als letzte abschließende Frage, gerade mit so einem kleinen Team ist das natürlich immer eine Herausforderung. Wie sieht das eigentlich so in Deutschland mit so dem Nachwuchs aus? Also an äh, Menschen, die sich für die Spielentwicklung interessieren und äh, quasi den Einstieg in auch kleine Entwicklerstudios finden? Also ich muss sagen, wir haben äh, eine verbesserte Situation, was die Ausbildung angeht. Ähm, es gab früher, die Vorreiter waren äh, privat geführte Hochschulen, äh, wie in der Media Design oder äh, Makromedia, also da gab es verschiedene Einrichtungen. Game-Studiengänge angeboten haben. Mittlerweile ist es auch in den äh, Universitäten angekommen, wo Games Engineering, äh, Game Design ähm, und Medienwissenschaften, also wo, wo diese ganzen Bereiche äh, mit rein spielen. Ähm, ich muss ganz klar sagen, es kommt darauf an, was man sucht. Also wenn es um den Bereich Art geht, also künstlerische Erzeug also Erzeugung von Grafik, nenne ich es jetzt mal ganz platt, äh, 3D, 2D, hat man ein sehr gutes Angebot. Auch bei Game-Designern ist es, oder für junge Game-Designer ist es, glaube ich, auch teils sehr schwer, einen Job zu finden. Mhm. Umgekehrt ist es für die Industrie extrem schwierig, gute Programmierer zu finden, weil die natürlich im Wettbewerb stehen mit der ganzen Wirtschaft und sich auch überlegen können, wo sie hinwollen. Also das ist durch die Bank das gleiche Problem, dass man Schwierigkeiten hat, einen erfahrenen, Programmierer zu finden. Für uns als kleines Studio war irgendwann klar, dass wir als Studio nicht die Attraktivität haben, seniorige Menschen zu begeistern und deswegen haben wir sehr schnell gesagt, okay, wir setzen auf eine Junior-Strategie, das heißt wir bilden zwar nicht aus, aber wir holen uns Absolventen von den Universitäten und Studiengängen und bilden die sozusagen intern an den Projekten aus und versuchen sie dann, über gute Teamwerte und ein cooles Company-Building einfach bei uns zu behalten. Und natürlich auch, da hilft die Förderung, muss ich ganz klar sagen, dass man halbwegs marktgerechte Gehälter am Ende zahlen kann, was sonst vielleicht schwieriger wäre. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz doll für das Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück mit dem Spiel. Ich denke, ich werde mir das auf jeden Fall auf Steam auch mal anschauen. Ja, ich gebe dir gleich nochmal einen Gutscheincode. Dann hast du den Code zu unterladen. Gerne. Ja. Und dann wünsche ich noch viel Erfolg auf der Gamescom. Ja, vielen Dank. Ebenso. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ja. Danke.